Und willkommen! Mein Name ist dann die Und mein Name ist Mario Master. Und wir begrüßen euch zu unserem neuesten Projekt. Und zwar Donkey Kong Country mit dem Super Nintendo. Oh, Jawohl! Oh nein! haha hm. hm. hm. hm. Ja, das äh Lustige Geschichte. Ja. War ein bisschen spontan jetzt die Entscheidung, dieses Projekt zu machen, weil... Weil wir äh, ein paar Probleme haben, Weil wir wollten eigentlich was anderes aufnehmen. Ja. Für den nee. DS. Aber... Wir haben gerade mit Schrecken herausgefunden. sollte also Start drücken. Okay. Wir dass es überhaupt nicht möglich ist, mit zwei Controllern ein DS-Spiel zu spielen. Ja. Also... Deswegen haben wir uns jetzt für doch von Country 1 entschieden. Genau. Und ja. Fangen wir einfach mal an. Wir machen natürlich zu player team ja. also Wir sind ein Team. Er spielt Donkey Kong, ich spiele Diddy Kong. Und dann würde ich sagen, äh, lass uns mal das abenteuer beginnen. Jo. Das Spiel ist äh, zwar komplett auf Englisch, aber ich denke mal, das dürfte kein Problem sein. Ja. Aber soll schwer sein, glaube ich. Ja, wir versuchen alles zu finden. Oh, ich muss mal gucken, wie geht mir alles. Ja. So schon mal nicht. Du ja. rennst mit Y. Ah ja, hier sind ja. Wir sind ja irgendwie weil nicht mehrere Knöpfe verfügbar. Ja. Oh nee, oh. Die Bananen sind weg. Was machen wir denn jetzt? Ja. No so. Ich weiß so ein paar Sachen über das Spiel. Also ich habe schon mal. Ich da bin ich. Hin und wieder so mal Let's Plays oder so geschaut. Ist nicht vollkommen, aber, aber. so ein bisschen, ne? Es war überall zu der Zeit mal. Ja, ähm, wichtig ist, dass, dass wir bei den Leveln dann Ausrufezeichen bekommen. Das heißt nämlich, dass wir dann alles äh, in diesem Level gefunden haben. Weil es gibt ja hier Bonus. Ne? Das Level und wir versuchen natürlich alles zu machen. Das ist ein Checkpoint, -Fass. das kennen wir ja? Die Kong-Buchstaben. Ähm, oh. Du wurdest getroffen. Oh, Warte denn? Da, von der Nuss! Von dem da oben! Oh. Oh, ja. Da haben wir Rambi, den tierischen Helfer! Oh. <lacht> <lacht> so, jetzt, jetzt mache ich alles kaputt! Und niemand kann mich aufhalten. Da wir ja, äh, als Team spielen, denn es also wenn du stirbst und ich nicht da bin, verlieren wir beide trotzdem ein Leben. Ja. Aber ich bringe uns das Leben. Wenn einer getroffen wird, dann der andere noch am Leben ist, dann ist er so dem anderen. Genau. Und ah. gerade... Nein! Nein! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> sauer! Sauer. Ja. Ja. <lacht> so. Mm -hmm. What? Ähm. Oh, ein fass. Ja, ein fass. Das ist doch nicht zu fassen hier. Hey, geschafft! Haft und äh, Jungle High Jinx, äh, hat ein Ausrufezeichnis, das heißt, wir haben es geschafft Geht es weiter mit Rupee Rampage. Ah, okay. Das dürfte glaube ich das Sturztal sein, so heißt es glaube ich. Ich meine so, so hieß das Level. Wie ist das auf Englisch? Äh, Rupee Rampage. Okay, äh, nichts damit zu tun. <lacht> und mal irgendwas. Nein. Doch. Da. Ja. Wir sind ja wieder. Wir können übrigens mit Select äh, unseren Affen wechseln. Select. Entschuldigung, ja. ich habe gerade mal A gedrückt. Unsere Testaufnahme. Na, ja, habe ich schon gewechselt. Das soll ja ein Klassiker sein, eins der besten super Spiele, vom ich so weiß. Ja, es ist es ist auf jeden Fall ein Meilenstein. Wir haben immer ja schon so ein bisschen Geschichte mit Donkey Kong, deswegen ja, ja. wir mussten uns was einfallen lassen halt. Genau, wir mussten uns einfach nur eben was einfallen lassen. Das war ein bisschen ärgerlich. Ja. ich hätte auch gerne. die war allerdings erst mal Ich gespielt. hätte auch, ich hätte auch gerne. haben Mario Luigi Partners in Time gespielt. Ah, was machen, ne? Ja, was auch immer. machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass wir wohl verpasst haben. Au! Ja, wie kommst du da auf? Aber der ja Ziel ist. Ja, weil geh mal zurück. Geh mal zurück. Da. Ah. So, jetzt musst du das Leben finden. Wo ist es? Wo war's? Das das ist richtig. Ja. Du, du, du, du, du, du, du. Oh, Champion? Yeah. Und jetzt frage ich. <lacht> genau, wenn das ist passiert, ey. So, oh hier war ein Ziel ja, was schon erzählen habe ich. Ja. Nein. Warte. Du kannst hm. auch da oben drauf springen. Wo? Na, da, über die Höhle. Du kannst auf die Höhle drauf springen. Das suche ich doch so, die ganze Siehst du? Das ist ein Koll. Ein Kong, hey, da ist auch noch was. Glaube ich. Keine Ahnung. Lass mich ausprobieren. Ich will ausprobieren. Okay, das auch ne? Wir haben schon Eis in den Ne, haben wir nicht. Warten, Wir Wartfall haben, haben was vergessen. Ja, immer ja, mal weiter. Ja, gut. Wir können ja nach, nachher und aufs Skrimmer ja gucken. Ja. Oh, ich habe nichts mehr übrig, also fragt nicht. In Jungle Eising, Stick to the Resort and Extra life. Aho. Äh, nee, schauen. Äh, kann ich gar nicht überall hinpacken wo er will. Ja, weil ja. Lichtgeschwindigkeit. Geschwindigkeit. Also, das Gameplay ist viel zu viel für mich. Ich bin <lacht> alt. <lacht> ja. Okay, ähm, äh, dann muss da unten drücken. Dann geht's weiter in äh, reptile Rumble. Reptil Wahnsinn. Ja. Oh, klar. So. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh, in die Fresse. Da so bin ich wieder. Oh, Juhu! Juhu, ich bin wieder da. Hast du mich vermisst? Ja. Danke sehr. Oh, in die Fresse. Warte. Mit in die Fresse. So. Okay, muss P drücken. Okay. Oh, okay. <lacht> Los. Ich war eigentlich nur nach. Oh, okay. den gesehen? Ja. War awesome. Ne? Das war awesome. <lacht> ja, dann nehme ich mit. In die Fresse. Mit in die Fresse. Ah. Oh. <lacht> <lacht> <lacht> oh. äh. runtergefallen. Du bist. Also ich bin. Ja. ja der stirbt dann ist der andere dann. Ach so, ja. okay. Verstehe. Nein, nein. Waren so von alleine wechseln, werden wir jetzt nicht so oft, ja, nicht so oft. Wir versuchen einfach unser Bestes. Ja. Ich werde so oft, getroffen. Ha, wusste ich doch. Ich nehme so gegen Ende bis auch noch ja. sehr oft getroffen. Ja, Glaube ich auch, ja. <lacht> weil also gesehen wie ich hinterher gerutscht bin. habe <lacht> <Nee, mich nicht. lacht> ich nicht. Und den hast du den gesehen? Den und den und den und den und den und den? Whee! Hast du den gesehen? Was habe ich jetzt nicht gesehen. <lacht> was? Hast du hier, hast du hingeguckt? was? Was ich? Was ich Was fällt dir ein? Oh, hast du den gesehen? Ui! Zii. Oh, Bananen. ich muss mir den Kopf kratzen. Was ja, sieh sie dir an. Ja. Mach Warhin ich raste aus. <lacht> ja. das ist doch nicht aus, Donkey Kong, Das ist ja uh, Checkpoint fast. Mal oh, ich bin kurz vorm Checkpoint irgendwie. <lacht> Aha! Okay, jedes Mal, wenn man so fast kriegt, also... ist das schon... offensichtlich, dass da irgendwo was ist, ne? das Aufmachen. Ah, nicht, nicht wirklich. Können auch sehr... sehr fiese Bonuslevel sein. Also, es gibt sogar einen Bonuslevel in einem Bonuslevel. Geil. Ja, aber das es nur ein einziges Mal, und das kommt erst... sehr viel später. Kommt erst in Welt 5. das Erste? ja. ja. Das ist die erste Welt. Wir sind erst im dritten Level, ey. Nein, ich meine als... Heidingen. Äh, äh, ja, weil ich habe das erste Spiel ja versagt. Boah. Egal, Hauptsache Leben. Hauptsache Leben, genau. Exit! Das ist das Wichtigste am Anfang. Hey, Raptor Rumble geschafft! Mhm. Äh, Coral Cappers. Das ist eine Korallenkarambolage. Jetzt kommt äh, die beste Musik überhaupt entspannt ist die Musik aller Zeiten. aber weißt du was? Du darfst auch mal. Ja, okay. ich tatsächlich, darfst du machen. Tatsächlich hier. Du kannst, äh, kannst tatsächlich mit A wechseln. Kann ich auch irgendwie angreifen? Äh, nee, du kannst nichts machen. Du kannst nicht angreifen. Ja. sehen also, wir hier im Wasser sind wir absolut machtlos. Ja, wir können endlich auf unsere Luft anhalten, so wie es aussieht, aber ja. schwimmen um dein Leben. Schwimm, schwimm, schwimm, schwimm, schwimm. Es könnte sein, dass diese Banana und äh, dich dazu verleiten würde, nach unten zu gehen. Ja, haben sie auch. Ne? Aber du wolltest nicht, ne? Nein. Also hier dies. Also dieser Pfeil? Ich weiß ja nicht. Hi. Oh nein. Oh. jetzt kann ich angreifen. Na hier haben wir ja, ja, ja. hier haben wir den Schwertfisch am oh, Gott! Warte, ich habe eine andere. Äh, ja, wenn du in wenn du in der Nähe vor von dem Gegner gehst, dann bleibt er automatisch an. Das ja, natürlich. Ja, du kannst ihn auch wieder einsammeln. Ja. Du, du. du stich dich. Du stich. Kannst du La angreifen? Ich hab so macht gar nichts. Ja, doch, da, du kannst mit die Fische angreifen. Ja, toll. Außerdem, das ist ein Schwertfisch. Das sind echt mächtige Wasserkreaturen. Mächtige Jäger der Tiefsee, dass ich nicht schlacht. Ne? Ja. Stich. Stich. Ja. Mächtige Kreaturen. Du, du, du, du, du. Du, du, Also in den anderen Donkey kommen, spielen zu Domkey Kong irgendwie alles verprügeln. Ja. Aber hier freue er sich mit allen Viechern an, ey. War noch einer. Äh, ja. ja, geht aber nicht. aus es reitet auf ihn, Didi. Nein, geht nicht. Ich schwimme lieber. Ich möchte lieber schwimmen. Happow. Und dieser Pessar stich okay ja die zweite express statue wenn wir drei, drei, drei von diesen statuen gesammelt haben bekommen kommen wir in ein bonus level rein so? Mhm. ja so heißt der Strauß. Was? ja so heißt er wirklich wow. das ist kein witz der heißt wirklich so was, nachher, was gibt's da zu lachen ich gehen ich umgehen, Lass mal noch umgehen dann sehen wir, was Da ist das ah, n. ist, das, ist das, ja. das böse n wort ja Ja. das hat sie ja, äh, und, ja und übrigens in, in den Wasserleveln gibt es keine Bonuslevel oh, also haben wir nichts verpasst ne nee. geil haben es geschafft mhm. ja, guck mal wieder wo ist das ist Funky Kong yeah Funky Man Der bringt noch so andere Level warte wow, ja Wow, du meine Arsch Funky Kong Oh, ich kann euch mit meinem geilen Turbojet jet überall hinbringen. Ja, aber leider nur zu den Orten, wo wir oh, bereits waren. ja, Yeah, du! Der hat sich gerade wiederholt. Nein! Der hat sich gerade wiederholt, aber wir können... Oh, Nein. Du kannst einfach A drücken. So, wir schmeißen uns aber nicht direkt in die Level rein, ne? Äh, doch, wenn, wenn, wenn du das nächste. Ah! Drück einfach Starten-Select. No. Barrel-Cannon-Canyon. In Knallertal. Bitteschön. Oh, <lacht> Bang. No, ich glaub, da konntest du ja jede Mann halten, ne? auch noch was. Au! hin. Ich wollte eigentlich nicht da rein, ich wollte eine andere... Hier auf Start. <lacht> Dass du nach da oben kommst. Dann kommst du nur nach, nach da rein. Oh, oh mein <lacht> Gott, ey. Na <Ja>, gut. <lacht> So viel überspringen, ich weiß nicht, du hast es gerade getan. Die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, werfen. die, die, die, die, die, die, die, Nein. Nein, nein, er respawnt nicht. Na wir werden einfach auf Screen gleich ja, in die fehlenden die fehlenden machen. Ich will nicht rein. Nein, ich wollte nur da umgucken. Okay. Okay. So. <lacht> so viel zum Thema, Ah. Oh. Jetzt bin ich dran. Na, <lacht> kannst du ja die Wand noch mal kaputt machen. Die richtige. Da. Ja. Was soll man denn da wissen, ey? Aber aus, als wäre es nur dagegen gelaufen irgendwie. Ja, weil ich eben weiß ich ja auch direkt vor, vor meinem Bauch halte. Weil ich nicht so stark bin wie du, DK. Ja, wenn ich gegen die Wand laufen, dann bringt das nichts oder was? Weil du die, weil du die ja hochhältst. Wow, ist doch ein Bescheuer. <lacht> du bist ein halt, halt Donkey Kong. <lacht> ja, ich bin auch Geschäftsmann. <lacht> das Geschäftsmann. <lacht> ja, die Animation, wenn ich als weiter Spieler bin, manchmal nee, muss man mal drauf achten. Vorhin als ich da irgendwie so reingeschlittert hat in diese eine Höhle hört mal gut. <lacht> <lacht> ich gleich mal zeigen. Ja. Pew. Ja. Pew. Ne, ne, jetzt. Ne, jetzt. Oh. Da Nein, da, da, da. shit mal. Ganz im Weg bis dahin nochmal. Ja. Ah, da Bodenspiel muss auch nochmal gemacht werden. Äh, das weiß ich nicht, ich glaube nicht, aber mach's lieber nochmal. Wo war's nochmal, eher? Nein, weiter, alles weiter. Da war's. Auf der linken Seite. Ich hab das doch gar nicht geworfen. Ah. Weil du auf den Gegner gesprungen bist. verdammt! Ah. <lacht> Wut! Wut. Ah. Wut! Trauer, Verzweiflung, Erniedrigung. Ah, die liebe euch. <lacht> Ich hab da aufgelöst. Ah. Lauf nicht in den, den Kritter rein, ey. Piu! Oh, Oh! oh. nach links! <lacht> das riecht mir doch schnell. Pium. Pium. Das hat erst die vierte, fünfte. Ich <lacht> der fünfte Level. Ist. <lacht> Und wir haben nicht alles gefunden. Juhu! Geil. Äh, Candy Save Point. Hier können wir speichern. Ja, ja, das ist dein Save Point. Wir speichern mal. Wir haben 12%. Cool. Cool, oh, das ist aber leider zu wenig. Nee, dann würde ich sagen, wir beenden noch die Welt und danach äh, werden wir den Part beenden. erst ne? okay, äh, Minuten? Okay, dann machen wir weiter. Okay, Very Naughty Slayer? Ein Boss! Ah, nimm das Biber! Und, und nochmal Biber! Nimm das nochmal Biber! Ah, niemand mag Biber! Biber. Da ist er down! Boss mag schon Anfang hat er am Ende bekommen. Ah. Ah. Ah. Ah. Buff. Okay, weiter geht's in die Monkey Mines, Affenminen. Winkies Walkway. Winkies Trampelfahrt. Wie viele Welten gibt's hier? Äh... Sieben. Okay. Also sechs normalen Level und, das, äh, und die siebte Welt ist, äh, ist nur ein Bosskampf. Ja, okay. Das sind Neckies. Und das ist ein Frosch. Ein Frosch äh. Die können hochspringen. Oh. Quack! Und ich springen, springen hier auf, auf diese Naughties. Nein. Nein. What? What? The? Ja, okay. bitte geht doch. Ah, schon. Oh, oh diesen Loot hier an. Ist das hat nicht ein geiler Loot? Ja. 18 DM gleich. Ah, okay, weg, äh, okay. ja. So, jetzt ist noch nicht immer im Leben vor uns. Das ist Expresso übrigens. Der hat Sneaker an. <lacht> ja! Der hat geile Sneaker, ne? Ja. Wir muss mal abwarten, wenn, wenn wir den zweiten Teil spielen. Da es auch, auch so. Und hier ist Helfer, der der hat, auch, der hat auch Turnschuhe an. Geil. Darauf stehst du, ne? Ja, deswegen der so schnell, ne? <lacht> äh, sehr, selbst wenn, äh... Vogelstraße sind generell schnell. Nein, hat die in Echte tun auch nichts. Genau. Schon mal einen freier Wildmann gesehen? Ne. Nö. Also, <lacht> Nein, <lacht> Also, hat gegeben. Äh, wir, wir kriegen jetzt insgesamt sieben Leben. Pro 100. Das hat einfach nur unsere Punkte verdoppelt. Ah, okay. Äh, und übrigens, wenn wir eine express mhm. eine Tier drei tierische Statuen haben und dann in das Bonus-Level kommen, dann starten wir vom, vom letzten Checkpoint wieder. okay. Ja, oder wenn wir keinen Checkpoint aktiviert haben vom Start. die Bienen. Das ist zwar eine Vespa, aber auch egal. Ich hasse Vespen. Die ganze Zeit hat eine da Alter. Ja, wir haben es geschafft. Und wir haben auch alle Bonus-Level. Cool, ja. Yeah. Weiter geht's mit dem Level. Minecart card -Couch. Oh Gott. Loren Crash. Und ich würde mal sagen... Schau mir an. Okay. Oh, in diesem Loren-Level gibt es keine Secrets. Okay. Einfach nur Affenstarke Reflexe haben. Ja, <lacht> Affenstarke Reflexe. Aber <lacht> oh, die Buchstaben kann ich wahrscheinlich verpassen. Ist doch egal. Die Buchstaben sind nicht so wichtig. Die sind sie hier sind gar nicht. Nee, die sind hier gar nicht wichtig. Okay, geil. Die Buchstaben geben. Das ist nicht Topical Freeze oder Returns. Oh Gott. <lacht> oh, zweite statue Cool. Checkpoint. Cool. Nee. Nein, da liegen einfach karten mitten auf dem Weg, ey. Oh, oh, ich fliege einfach so nach vorne aus. Oh. Oh. Also, wir, wir haben hier Geisterfahrer. wir wow. zur Arbeit halt, ne? Screen tut irgendwie viel zu schnell irgendwie sich bewegen. Brennste? Ja, irgendwie schon. Jung. Oh. Alter, wer baut solche Schienen? Ey? Entdeckung, Alter! Entdeckung, Alter! Okay. Ich wusste, dass da noch einer kam. Geschafft! Okay. Äh, Bounce Bonanza. Was macht er denn? Wie macht er das? Au! Ah! Oh, oh, du bist da. Ja. Okay. okay. Wir mal ausprobieren, ob das auch klappt. Ich nehme an, ich werde das Ding nicht hier. Warum hast du das Ding hier nach rechts bewegt? Einfach äh, also so. Ich glaube, damit man an das K kommt. Was? Was ist das? Jetzt hast du ihn kaputt gemacht, ey. Schämst du dich denn gar nicht? Mhm. Nee, ne? Find ich gut. Mhm. <lacht> <lacht> Na, wie geht's denn so? Bzzz. Ich weiß es auch nicht mehr so ganz. Also, wir werden auf jeden Fall äh, gleich, äh, ja. ich werde werden den Part beenden und dann werden wir auch nochmal okay. die fehlenden Bonuslevel machen. Ja, ja. Da oben. Boah, wenn dann. Ist ja kein Checkpoint, was soll das denn? Ne, kein Checkpoint. No checkpoint for you. Ja, du brauchst einen Reifen, damit du nach oben kommst. Oder da? Was? Ja, du, ja, du brauchst einen Reifen. Also wenn man runterfällt? Ja, müssen wir unten lang gehen. Warum muss man unten lang gehen? Okay. Ganz ruhig, Alter. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay. Mhm. Kann einfach durchgehen. Mhm. Ah, boah. Ah, ne? Kon hm? mhm. Mhm. Okay. Da da oben ist eine Höhle. da willst du doch bestimmt reingehen. Ja. Warte mal, denn da nach. Ach, toll, ist so was. Na ja mal. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, ja, nichts zu haben. Also eben auch. Oh, toll. Kann einfach ist er, Komm her, komm her. Komm her, du Frosch. Na. Ich glaube, ja. ich glaube, glaub, der kommt nicht wieder. Warte mal, kann ich nochmal da reingehen? Ob der neue neuer Frosch ist? Ja. Das ist ah. er. <lacht> ach, ach, ach. <lacht> ach so, ich weiß, was da oben ist. Das war unser Leben. Ja. Mm. <lacht> du glaubst, ich mit deinem Gott verdammt, deinem Bruder gemacht habe. Du hast mein Bruder umgebracht? Oh Gott. Au. <lacht> <lacht> was geht? Was geht, Donkey? Wenn man einfach so irgendjemanden ersetzen kann oder ne? <lacht> Ja. So wie dem Vorschlag. Das zock Ja. Also mit der mit. Einfach so da hoch. Ja. Ja klar, warum denn nicht? Da ist <lacht> ein paar Bananen. Hey Bananen sind voll wertvoll. Ein paar Bananen. Yeah. Das ist Ausgang. Haben wir alles gefunden? Ja, wir haben alles gefunden. Nice. Uh, machen wir weiter mit Stop-and-Go Station. Ah, das schaffen wir noch, hoffentlich. Oh. <lacht> <lacht> hä? hä Was? Okay. So war das wie hier. die World. Ja. Da war das Ding. Nee, Muddy World. Wo die Mauern so aggressiv waren. Ja, die, nee, diese Lichter alle wo die immer wo die Lichter immer an und aus machen mussten uh. stop stop, stop. wieso wieso ein paar Wellen sättiche du sagst einfach weiß nicht. Okay, ich nicht kämpft irgendwie zudecken dann gehen die Pellen ja nein komm her ich will das O <lacht> versuch das O zu kriegen wenn wir hier rüber das Ohr kriegen. Und dann sollen wir runter springen? Nee. Oh. Ich kann da reingehen. Pschung. Pschung. Geil, hast du den gesehen? Okay, ich dachte, wir kommen gar nicht mal runter. Hä? Was? Bigo, was? Okay. Pschung. Pschung. Au. Au. Au. das Nintendo ist ein Spiel für die ganze Familie. Ja. Ist doch auch Spiel für die ganze Familie. Oh, <lacht> <striksi> <Ja. lacht> oh mein Gott. Kong. haben wir was gefunden? nein, wir haben nicht alles gefunden. verdammt. Ah, verdammt. dann gehen wir da oben speichern und dann beim ja. Party. genau. und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Donkey Kong Country. aber erstmal müssen wir mal gucken. ich will auch ein. 20 Prozent. yeah. Ja, 22 Minuten erst. Ja. ja gut, okay. wir sagen. dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. geht's ab in Bad Mühlenstein. Ja. nein, nein. bis dann und ciao. bye bye.